Jo Leute, was geht hier so wieder e -M -P -W oder Boss hier vom Boss Channel Number One, meine Freunde. Und hier heute wieder ein kleines live commentary hier am Start. Ist jetzt hier gerade irgendwie schon der fünfte Versuch oder so, den ich hier gerade aufnehme. Und zwar liegt es nicht daran, dass ich immer verkackt habe oder so. Okay, das auch, aber daran lag es halt nicht, sondern eher, weil, ja, keine Ahnung, mein Elgato spackt in letzter Zeit so ein bisschen ab. Das heißt, die, keine Ahnung, hört einfach auf hier aufzunehmen und... Habt ihr auch schon gehört, kommen manchmal solche Robotergeräusche und so ein Bullshit, keine Ahnung was das soll. Wenn ihr da vielleicht eine Ahnung habt, was es ist, könnt ihr mir vielleicht ein bisschen aushelfen, schreibt es in die Kommentare oder so. Aber davon lasse ich mich mal nicht beirren, habe auch heute relativ gute Laune, also... Ja, also, was heißt relativ, ich habe sogar sehr gute Laune an sich. Und deswegen muss heute einfach noch ein Video kommen. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, ey Boss, was los, warum hast du so gute Laune? Hat es irgendeinen speziellen Grund? Und ja, hat sogar... Und zwar werde ich euch den jetzt quasi auch erläutern, meine Freunde. Und zwar liegt es daran, dass ja, hat sogar mehrere Gründe eigentlich, ja. Und zwar, Grund Nummer 1 ist an sich auch der wichtigste. Und zwar habe ich gestern, ähm, heute ist ja Dienstag, gestern war Montag, habe ich am Montag so mein Lieblingslied 2014 bis jetzt kommt. Und der Track ohne Witz ballert so böse. Vor allem bin ich an sich wirklich nicht so der Deutschrap-Fan. Also so ein bisschen was höre ich schon, so Kollegen und sowas ab und zu, aber jetzt nicht so übertrieben sage ich mal aber der Track ist halt auch Deutschrap und der hat so böse geballert also es ist wirklich sowas heftiges habe ich schon lange nicht mehr gehört und das krasseste ist ja ist sogar von einem Youtube-Kollegen das heißt Kollegen aber von einem anderen Youtuber und ich finde solche Sachen sollte man gleich doppelt und dreifach unterstützen und deswegen, und deswegen habe ich das natürlich auch gestern direkt auf Facebook dann geteilt also wenn ihr das mal sehen wollt geht auf meine Facebook-Seite und schaut euch das mal an weil es ist wirklich zu krass und die holen wir hier gerade weg und ja, keine Ahnung, das ist so der erste Grund, warum ich richtig gut gelaunt bin. Und der zweite, ich weiß es nicht, ist irgendwie so Standard irgendwie bei mir in letzter Zeit, dass ich gut gelaunt bin. Liegt wahrscheinlich am Wetter oder so, aber ist wirklich krass bei mir. Ich bin wirklich on the top, die ganze Zeit gut gelaunt. Und ja, ist an sich ganz chillig. Die meisten von euch, oh, werden jetzt ja wahrscheinlich gerade Pferde haben. Deswegen werden wahrscheinlich von euch die meisten auch relativ gut gelaunt sein. Deswegen passt es ja ganz gut. Und ja, so viel dazu. Und hier, Gameplay -technisch, Gameplay technisch läuft der Hase hier gerade sogar. Und ja, läuft der Hase, quasi eine krasse Überleitung hier für mein nächstes Thema. Ich, hier geht es gerade richtig krass zur Sache hier. Richtige Revolution auf dem Channel hier, Überleitung in so einem Bullshit. Und ja, läuft der Hase. Genau unter dem letzten Video ist der Hase auch quasi gelaufen. Jetzt nicht, weil das Video an sich gut ankam. Kam es zwar auch, glaube ich, also bin ich mir sogar ziemlich sicher, dass es ganz gut ankam sondern auch, also jetzt nicht das mit dem Wüste, sondern das davor halt. Und zwar liegt es daran, ja, weil Red halt das Video kommentiert hat und ja, hat mich an sich echt schon gefreut, dass hier Kollege Red das so ein bisschen so kommentiert hat und dass es ihm auch gefallen hat. Und jetzt fragen sich Leute so, ey Boss, was ist los mit dir? Bist du so ein Abogeiler Bastard oder so? Nee, nee, meine Freunde, es liegt jetzt nicht daran, dass hier Kollege Red so viele Abonnenten hat, sondern mehr so, weil, ja, keine Ahnung, Red ist halt mehr sowas, ja, wir waren halt früher quasi dass sie ja, okay, das hört sich jetzt mega schön an. Wir waren ja halt früher sowas wie ja, Kollegen, genau, das hört sich schon besser an. So YouTube-Kollegen, kann ich mal sagen. Also wir haben halt relativ oft geskypt und sowas. Und ja, wo er halt den Kommentar geschrieben hat, hat mich das halt so ein bisschen an die alten Zeiten erinnert. Und ja, war an sich ganz chillig, so hat mich auch gefreut, dass ja, ihm das halt gefallen hat. Weil er ist ja an sich auch ein heftiger Typ und ja, deswegen hat mich das halt ein bisschen gefreut. Und was mich natürlich auch gefreut hat, dass das Video auch an sich gut angekommen ist. War ja ein bisschen mehr so ein persönlicheres Video zu mir, also ein bisschen mehr so Einblicke in mein Leben, sage ich mal. Und, und ja, hat mich ja gefreut, euch dass euch auch sowas interessiert und wenn ihr wollt, könnt ihr mal so ein bisschen mehr Videos dazu machen. Also ich, so ein bisschen Persönlichere, sage ich mal, weil ich mache es ja schon seit einem Jahr, glaube ich, Videos, ungefähr ein Jahr. Und dafür könnt kennt ihr mich ja relativ wenig, sage ich mal, also zu meiner Person, ihr kennt so ein bisschen, ja, wie soll ich das nennen, so, ihr kennt halt, ja, ihr kennt mich schon an sich relativ gut, aber jetzt nicht so die ganzen Feinheiten, ja, die ganz kleinen Dinge, so diese diese kleinen Sachen, die kennt ihr halt nicht. Wenn ihr mal so ein bisschen mehr so zu mir hören wollt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, so persönlichere Themen, keine Ahnung. Das letzte war ja, was ich, was mich so richtig abfuckt, keine Ahnung, was ihr da hören wollt. Schreibt es so mal in die Kommentare, kann ich auf jeden Fall dann bringen. So, also eure Wünsche quasi erfüllen wie der Weihnachtsmann, ja, kleiner Freestyle. So, holen wir den jetzt weg. So Gameplay technisch, ja okay, läuft es irgendwie nicht mehr ganz so gut. Ließ am Anfang irgendwie besser, aber ja, ich habe halt in letzter Zeit echt nicht so oft gezockt. Ist ja auch klar bei dem Wetter. Aber mal gucken, ich nehme mir mal vor, ein bisschen öfter zu zocken, dass ich euch da auch mal wieder ein bisschen mehr bieten kann, weil, verstehe ich schon, besser bessere Gameplay, so kommt besser an. Mal gucken, was ich da machen kann. War ja früher auch relativ gut, ob ich das hier so hinbiegen kann. Das sollte auf jeden Fall gehen. Und ja, ich habe jetzt auch, ich glaube, ich habe rausgefunden, was das mit dem Robotergeräusch war. Und zwar war irgendwie mein Mikrofon, also mein Turtle Beach, nee, nicht Turtle Beach, hier, wie nennt man das hier, mein, mein, mein, mein Blue Yeti, genau, das, bei dem ist es irgendwie, keine Ahnung woran das liegt, am USB-Port oder so, muss ich mal gucken. Auf jeden Fall ich das auch wieder zu fixen, ich nehme halt meinem Kopf, mit meinem Kopfhörern auf, also mit meinen Apple-Kopfhörern, aber passt ja, glaube ich, auch so zur Überbrückung. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch und wenn nicht, dann schreibt es in die Kommentare, warum nicht. Und ja, euer EMP, Dr. Boss, und euer no muss.